Liebe Gemeinde, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen diesen Sonntagmorgen, dass wir gemeinsam unseren Herrn Lob und Ehre bringen dürfen und aus seinem Wort lernen können. Ich möchte euch einladen, dass wir unser Gottesdienst mit dem Gebet eröffnen und bitte euch dazu aufzustehen. Ich danke dir, Jesus Christus, für das Leben, das du uns schenkst für den Tag heute. Danke dir, Herr, dass du heute gnädig und gütig zu uns bist. Danke, Herr, dass wir heute in diesen Räumlichkeiten uns versammeln dürfen, um gemeinsam dir Loblieder zu singen, auch um dein Wort zu hören, was du uns heute zu sagen hast. Und So bitte ich dich, Herr, dass du uns hilfst, aufmerksam zu sein, unser Herzen auf dein Wort hin ausrichtest, dass wir erkennen, Herr, wie diese Worte wahre Worte sind, Worte des Lebens sind, die unser Leben verändern können, Herr, wenn wir uns an diese Worte halten. Hilf uns, deinem Wort treu zu sein, hilf uns, aufmerksam zu sein. Und ich bitte dich, Herr, um unsere Geschwister, die heute nicht bei uns sein können, dass du ihnen auch diese geistigen Nahrung schenkst, Herr, die sie benötigen, durch dein Wort, durch andere Gemeinschaft, durch Predigten, die sie sich online auch ansehen, Danke, Herr, für diese Möglichkeit, die wir heute haben. Im Namen des Christus. Bitte ich. Amen. Nimmt gerne Platz und öffnet eure Bibeln. Wir befinden uns in der Apostelgeschichte und haben uns beim letzten Mal die letzten Verse des 11. Kapitels angesehen. Und wir haben dort gesehen, wie in Antiochia die erste Gemeinde aus Juden und Heiden entstanden ist. Es war eine Metropole, eine, die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches. Und einige gläubige Männer brachten das Evangelium nach Antiochia nicht nur zu den Juden, sondern auch zu den Heiden. Und so bekehrte sich dort eine große Anzahl auch von Nichtjuden und so entstand dort diese Gemeinde. Barnabas war dort vor Ort und er hat sich später Paulus zu Hilfe geholt und sie beide blieben dort und haben diese Gemeinde sozusagen, großgezogen. Und wir lesen auch dann in den ab Vers 27, wo diese sogar recht junge Gemeinde in einer Hungersnot sogar auch die Gemeinde in Jerusalem mit Gaben unterstützt hat, mit Hilfsleistungen, die sie dorthin gesendet haben. Wir haben gesehen, dass dies ein großes Vorbild für die Gemeinden auch heute ist, zusammenzuhalten und auch sich gegenseitig zu unterstützen, sofern dies möglich ist. Und heute möchten wir hierauf aufbauen und uns die Verse 1 bis 19 im 12. Kapitel durchlesen. Lass uns gemeinsam lesen, Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 19. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis, und übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk fortzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen, und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um, und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, Du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, Es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber, "Meldet dies dem Jakobus und den Brüdern, und er ging hinaus und zog einen anderen Ort. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Bis hierher. Herodes wollte Gunst bei den Juden erlangen, indem er die Christen verfolgte. Und wir haben am Anfang gelesen, dass Jakobus der Erste war, der dem Schwert zum Opfer fiel, er war der erste Märtyrer unter den Aposteln, der aufgrund seines Glaubens an den Herrn Jesus Christus sterben musste. Und weiter sehen wir, wie ein Wunder geschah, wo selbst Petrus, der schon einiges gesehen und erlebt hatte mit dem Herrn, verwundert war und das Ganze zunächst für einen Traum hielt, oder für ein Gesicht, wie wir lesen. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, hat Gott Petrus errettet aus diesem Gefängnis aufgrund der Gebete der Gemeinde, wie wir lesen, dass die Gemeinde für ihn gebetet hat oder hätte ihn sonst auch errettet? Das sagt die Schrift nicht und das wissen wir nicht, aber wir sehen einen eindeutigen Zusammenhang, dass Gebet und Gottes Wirken übereinstimmen und das ist für uns eine große Ermutigung, eben zu beten, weil wir wissen, dass Gott wirkt. Nicht immer auf so eine wundersame Art und Weise wie hier, wo selbst Petrus erstaunt war, aber wir wissen, dass Gott die Gebete seiner Heiligen hört und zur rechten Zeit auch handelt. Und wir sehen, wie die Jünger und die, die bei ihnen waren, vor Freude es kaum glauben konnten, wo sie Petrus draußen stehen lassen. Und wir dürfen ermutigt werden, dass Gott unsere Gebete ebenso hört und ebenso antwortet zur rechten Zeit. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen und unseren Herrn danken für seine Allmacht, dafür, dass wir stets zu ihm kommen dürfen im Gebet und wissen dürfen, dass er unsere Gebete hört. Ich könnte gerne aufstehen und ich möchte beten. Danke dir, Jesus Christus, für dieses Zeugnis, was du uns hinterlassen hast in der Apostelgeschichte. Danke, Herr, für diese wunderbare Befreiung des Apostels. Und wir lesen, Herr, dass die Gemeinde dafür im Gebet eingestanden hat und vor dir war und unablässig gebetet hat. Und ich danke dir, Herr, dass du auch dadurch uns zeigst, wie wichtig es ist, im Gebet anhaltend zu sein, auch für Dinge, wo wir vielleicht glauben, dass es kaum möglich ist, dass es unrealistisch ist, dass etwas passiert, so wie Petrus im Gefängnis von 16 Wärtern bewacht wurde und dort einfach herausspaziert. Ich danke dir, Herr, dass du mächtiger bist als irgendwelche Gefängnisse oder Könige oder Wärter, sondern dass du deinen guten Willen stets vollbringst. Und ich danke dir, Herr, dass wir im Gebet zu dir kommen dürfen und alle unsere Anliegen vor dich bringen können und wissen können, Herr, dass, wenn es gut für uns ist und wenn es in deinem Willen ist, dann wirst du unsere Gebete erhören zur rechten Zeit. Dafür danke ich dir, Herr, und wir loben dich. Im Namen Jesu Christus. Amen. Amen. Wir möchten nun gemeinsam unseren Herrn einige Lieder singen. Danke für den Regen. Danke für den Himmel über mir. Danke für den Samen. Danke für die Früchte. Danke für die Menschen, danke für die Tiere, danke, dass ich nicht alleine bin. Dass wir in Jerusalem Bürger könnten werden. Du ewiges Licht, das hast heißt du versicht, Jerusalem. Wo Jesus nur scheint und niemand mehr weint, Jerusalem. Du Gott in der Stadt von Liebe und Gnade, Jerusalem, in dir möchte ich sein, den Hallen dort singen, Jerusalem, Jerusalem. Ich grüße Sie, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Wir werden heute weiter nach, also über die Stelle, was wir auch schon im letzten Mal, also das letzte Mal, gelesen haben. Da sind die 11., also Verse 11 und 12 aus dem ersten Galaterbrief. Da schreibt Paulus: Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Wir hatten das äh, beim letzten Mal äh, davon, also darüber gesprochen, darüber geredet, äh, über diese Art und Weise, wie hat Paulus dieses Evangelium bekommen, wie hat er das empfangen, wie hat er das gelernt. Er behauptet hier und stellt diese These, er hat es nicht von Menschen gelernt. Und obwohl er nicht der junge Jesu war und er war nicht in seiner Schule, er war nicht dreieinhalb Jahre mit ihm zusammen, ist er nicht mit ihm gezogen. Trotzdem erhebt er hebt diesen Anspruch, trotzdem an der Quelle von Jesus diese Wahrheit des Evangeliums zu empfangen Und zwar durch Offenbarung, Jesus erschien ihm jetzt schon als verherrlichter Herr, erschien er und hat ihm das beigebracht. Und wir hatten auch mit ein bisschen Wehmut darüber nachgedacht, ach, war das doch schön damals. Ist der Paulus, ist er der Glückliche? Wir müssen uns jetzt äh, mit Schriften befassen und er hatte dieses Privileg direkt von Jesus gelehrt zu werden und wir hatten überlegt und gedacht, ach, das hätten wir doch auch gerne. Warum äh, dürfen wir das denn äh, heute auch darauf vertrauen oder darauf hoffen, dass wir das auch bekommen oder bekommen können und wir haben gesagt und angefangen zu, äh, darüber nachzudenken und bisschen um, uns umgeschaut und tatsächlich gibt es Leute, gibt es ganze Lehren, die das tatsächlich behaupten und sagen, ja, die Bibel, ja klar, das ist äh, Gottes Offenbarung, das ist schön, aber es gibt auch andere Quellen, die wir genauso, äh, wo wir uns äh, genauso hinwenden können und dort bekommt ihr auch die Gotteswahrheit. Und äh, wir hatten angefangen, über die Lehre der Mystiker nachzudenken und äh, zu besprechen, was beinhaltet diese und äh, wir haben gesehen, dass an sich, wenn man das betrachtet von außen, das was welche Ziele dort proklamiert werden, die scheinen so richtig, so so schön, so edel zu sein. Ich möchte wieder Gottes Nähe haben. Ich möchte Gott so nah kommen, dass ich dieses unmittelbare Gotteserlebnis haben möchte. Gottes Licht möchte ich sehen. Gottesschau erreichen. Aber wir haben gesagt und wir haben äh, darüber nachgedacht, dass es der falsche Weg ist. Trotz dieses edles Ziels setzt das auf subjektive emotionale Erlebnisse und der Weg dahin zu dieser Gottesschau ist, durch strenge Askese, durch spezielle und strenge Übungen ist er quasi vorgegeben und durch Versuch aus eigener Kraft sich so zu präparieren, sich so zu reinigen, sich so vorzubereiten, dass wir würdig sind, dass Gott uns zu, zu sich lässt. Wir haben angefangen schon dieses Phänomen der Mystik auch biblisch zu bewerten. Wir haben gesehen, dass dieses Wort, also dieses griechisch griechische Wort, was auch im Neuen Testament vorkommt, Mysterion, Geheimnis, wir haben gesagt, das sehen wir auch, das sehen wir auch in der Bibel, kommt auch dort vor, aber dort hat es ganz andere Bedeutung. Dort bezieht, er sich, bezieht sich dieses Wort auf schon bereits geöffnetes, geoffenbartes Geheimnis. Und das ist Jesus Christus. Und heute wollen wir die biblische Bewertung der Mystik weiter fortführen. Und bevor wir losstarten, möchte ich noch einen Aspekt ansprechen. Vielleicht, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir dieses Thema betrachten oder uns damit befassen und das hören, dass Mystik ist nicht der Gottesweg, der zu ihm führt, nicht von ihm vorgegebener Weg, kann es vielleicht bei uns irgendwie so einen äh, Widerspruch oder Protest ausrufen. Warum? Mystik, wenn wir sagen Mystik oder einfach Übernatürliches, soll ich das jetzt alles verbannen? Gott ist doch übernatürlich. Und sein Wirken, wenn er anfängt, irgendwas zu, äh, zu machen in meinem Leben, im Leben dieser, äh, in, in dieser Welt, das bleibt doch übernatürlich. Und wenn ich jetzt sage, äh, alles Mystik, alles Übernatürliche, das ist schlecht, darf ich nicht haben, muss ich nicht haben, ist da nicht die Gefahr, dass ich dann auch Gottes Wirken aus meinem Leben verbanne? Wie sollen wir Vorgehen. Wie sollen wir darüber nachdenken? Wie sollen wir tatsächlich göttliches Wirken von irgendwelchen Nachahmungen unterscheiden? Und genau deswegen, damit unser Blick geschärft wird, damit wir diese Gewissheit haben, wie sollen wir das bewerten? Diese Berichte und die Lehren, die wir hören heutzutage, genau deswegen und dazu soll diese Predigt dienen und auch diese Betrachtung der Schrift, was wir jetzt gleich anfangen. Und das soll uns helfen, wach zu bleiben und nochmal unseren Blick und unsere Aufmerksamkeit zu schärfen, wenn wir mit diesen oder ähnlichen Themen, wenn diese Themen uns begegnen. Also lasst uns die Schrift aufschlagen und es gibt tatsächlich... Einige Stellen in der Bibel, im Neuen Testament, werden wir uns erstmal nur auf, Neues, auf das Neue Testament äh, heute beschränken. Es gibt tatsächlich bestimmte Ereignisse, bestimmte äh, Begebenheiten, die beschrieben werden, die wir durchaus als äh, sonderbar, als etwas äh, Geheimnisvolles, jemand würde dann das auch als Mystisches bezeichnen. Wir starten mit äh, Matthäus Evangelium, Kapitel 17, Verse 1 bis 7. Dieses äh, Abschnitt wird gerne äh, für sogenanntes Taborlicht äh, hergezogen, dass wir dieses Taborlicht anstreben sollen, das zu erblicken. Lass uns lesen, Matthäus 17, Verse 1 bis 7. Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde von ihnen verklärt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat hierzu, rührte sie an und sprach, sie Steht auf und fürchtet euch nicht. Es wird angenommen, dass dieses Ereignis, was hier beschrieben wird, auf äh, einem sogenannten Taborberg geschah. Und was wir hier sehen, was Jünger an der Stelle erleben, äh, Jesus verwandelt sich, er wird äh, Lichter, er strahlt Licht aus und zum Schluss noch eine lichte Wolke überschattet sie und sie hören eine Stimme und Petrus beschreibt seinen Zustand als Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Er ist entzückt von dem, was er sieht. Und äh, zu Recht, das ist etwas Außergewöhnliches. Das wird auch so beschrieben. Das ist ähm, etwas, was nicht normal, also nicht alltäglich ist. Und genau dieses Erlebnis ist Grundlage für viele Mystiker. Sie möchten genauso genau dieses Licht auch haben. Sie wollen auch dieses Licht erblicken und lehren, dass es so möglich und auch so von Gott gewollt ist. Besonders in, damals noch im Byzantinischen Reich und später auch in der orthodoxen Kirche ist es eine sehr, sehr wichtige Stelle und eine Schlüssellehre, worauf sehr viel aufgebaut wird. Aber wenn es dann tatsächlich so wichtig ist, wenn es so eine Schlüsselerlebnis ist und wenn es tatsächlich, so wie diese Lehre der Mystik proklamiert, das Ziel des christlichen Lebens sein soll, dieses Gottesschau zu erreichen, dann was würden wir erwarten, wenn wir weiter die Schrift lesen, wenn wir weiter die Schrift studieren, wir würden denken, dass Jünger, die das erlebt haben, die müssten dann doch ständig davon reden. Das ist doch dann so wichtig. Wir werden sie dann äh, immer äh, sehen, dass sie versuchen, dass sie irgendwas machen, um das zu erreichen wieder, erneut, erneut dieses Erlebnis zu haben. Und sie würden uns dann sicherlich zeigen, weil das so wichtig ist, sie würden uns zeigen, wie wir dieses himmlische Licht erneut sehen können. Wenn wir aber die Schrift aufschlagen und dort lesen, Neues Testament, die ganzen, die anderen Evangelien oder auch die Briefe, sehen wir nichts davon. Was wir aber sehen, gleich im nächsten Abschnitt, im Vers 9, spricht Jesus zu den Jüngern, zu diesen drei, und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, sagt niemand von dem Gesicht, bis der sohn des menschen aus den toten auferstanden ist das zeigt schon mal dass dieses ereignis war es mal nicht für die breite Masse bestimmt das war für diese jünger bestimmt zum ersten also zuallererst kann man immer noch sagen okay diese beschränkung diese einschränkung jesu das galt nur bis er auferstanden ist aus den toten aber dann würden wir erwarten dann, sind die Jünger durchgestartet, dann haben sie äh, Schulen gebildet und genau das wollten sie äh, lehren, äh, ihre Schüler, wie sie dieses Licht äh, erblicken können und sehen können. Und tatsächlich, wenn wir äh, Petrusbriefe studieren und wenn wir Petrusbriefe lesen, dann finden wir, dann finden wir genau eine Stelle, die nochmal davon berichtet. Und das ist 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 16 bis 18. Hier spricht er nochmal von dem Erlebten dort an diesem Berg. Lesen wir, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem Heiligen Berg waren. Wir sehen tatsächlich, ja, Petrus geht nochmal zu diesem Erlebnis und er äh, erwähnt es nochmal. Aber sehen, sehen wir, was ist das Haupt, also die Hauptaussage, worauf macht er Akzent, worauf macht er äh, Fokus an, in dieser Aussage? Ist das? Dieses Erlebnis ist es bezogen auf das, was er da gesehen hat, diese, herrliche, diese Herrlichkeit, dieses herrliche Licht, das, was er gespürt hat in dem Moment. Davon redet er gar nicht. Das, worauf er sich bezieht hier, ist Jesus. Und er tritt hier als Augenzeuge und Augenzeuge für seine Herrlichkeit er ist der Sohn Gottes. Ich habe Gottes Stimme, Stimme des Vaters gehört. Er ist sein geliebter Sohn. Darauf bezieht er sich. Und mit keinem Wort oder nirgendwo können wir hier finden eine Ermutigung oder eine Begründung dazu zu sagen, ihr müsst genau auf diesen Berg oder müsst irgendwas machen, um dieses herrliche Licht dieses äh, ungeschaffene, wie es heißt, ungeschaffene Licht zu, zu erblicken. Davon wird hier nicht die Rede. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt der Person, Person Jesu Christi. Daraus können wir auch ableiten, weil wir nichts davon mehr äh, in Evangelien oder im Neuen Testament finden, dass diese Stelle, diese Beschreibung, in Matthäus 17 auf diesem Berg, das ist wirklich eine historische Beschreibung dessen, was geschehen ist und mehr nicht. Nirgendwo sonst in der Schrift finden wir Aufrufe dazu, dass wir dieses Licht irgendwie suchen müssen oder dazu streben müssen. Und nirgendwo sonst finden wir diese drei Jünger, die Aposteln, Petrus oder Johannes oder Jakobus, die irgendwie erneut versucht haben, dieses Licht zu erreichen, dieses Licht erneut zu sehen, dieses himmlische zu erleben. Oder dass sie, dass sie, wir sehen nicht, dass sie das selbst praktizieren und wir sehen nirgendwo, dass sie andere motivieren, das zu tun. Das können wir erstmal hier festhalten. Na schön, könnte vielleicht noch jemand äh, erwidern oder sagen, aber hatte Petrus nicht noch eine so wunderbare Vision gehabt, noch ein Erlebnis, eine Verzückung, die zu der Zeit äh, stattfand oder passierte, als er in Joppe war. Und tatsächlich, ja, es gibt noch eine Stelle oder noch ein Ereignis im Leben von Apostel Petrus, was wir jetzt auch nochmal genauer betrachten das ist Apostelgeschichte 10, Verse 9 bis 11, Anfang des 11. Verses. Hier steht geschrieben, am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man, während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn und er sah den Himmel geöffnet. Den Inhalt der, dieser Ophi wollen wir jetzt nicht betrachten, das ist nicht so wichtig für, für uns, für, für die Betrachtung. Aber was können wir hier sehen? Auf den ersten Blick sind ja bestimmte Punkte, die interessant sein könnten. Schaut, Petrus geht aufs Dach, er geht auf ein, in eine bestimmte Stelle. Er geht dahin, um zu beten und was spürt er dabei? Er ist hungrig. Und wenn wir wollen, könnten wir, äh, und dann, was geschieht dann? Genau, dann kommt die Entzückung und die, der Himmel öffnet sich und er sieht etwas, etwas Besonderes, etwas Mystisches. Und wenn wir wir könnten jetzt solche Parallelen ziehen und sagen: Okay, Dach. Er geht aufs, aufs Dach. Das ist eine besondere Stelle, wo er hingeht, speziell spezielle Stelle. Und er geht dahin, um zu beten. Das sind irgendwelche geistige Übungen, die er vorführt. Und er ist hungrig. Das könnte auch ein Hinweis sein darauf, dass er asketisch sich quasi züchtigt, sich diese Selbstkasteiung sich auferlegt, um genau dieses Erlebnis, dieses offene Himmel zu sehen. Das ist doch ein schönes Beispiel für uns, oder? Können wir doch genauso, oder äh, an dieser Stelle können wir das so interpretieren und darauf äh, bestimmte Praktiken ableiten oder äh, begründen. Aber wenn wir genauer hinschauen, werden wir feststellen, dass uns hier erneut eine einfache Beschreibung eines Ereignisses vorliegt. Zum einen, dass der Petrus aufs Dach geht, das war üblich. Das war üblich damals. Dach war damals ein Raum, wo man sich zusätzlich noch aufhalten könnte. Das sehen wir auch in der Schrift oder in historischen Beschreibungen zu, zu Das ist nichts Ungewöhnliches. Und er ist äh, hungrig, aber warum ist er hungrig? Hier steht geschrieben, das ist die sechste Stunde. Wir müssen jetzt äh, eine kleine Korrektur vornehmen. Äh, zu der Zeit, zu der damaligen Zeit, war die Zeitrechnung oder äh, Tagesrechnung etwas anders. Das war um sechs Stunden versetzt. Das heißt, die äh, nullte Stunde war nicht um zwölf wie bei uns, sondern um 6 Uhr morgens. Das heißt, 6 Uhr, wenn da geschrieben wird, das ist jetzt 6 Uhr, sechste äh, Stunde, das heißt, das ist 12 Uhr tagsüber. Also was ist die zwölf Uhr, was ist das für eine Zeit, 12 Uhr tagsüber? Das ist Mittagszeit. Was haben wir um Mittagszeit? Wir haben Hunger, wir wollen essen, wir wollen Mittagessen. Das ist ganz normal und natürlich. Und wir sehen auch Hinweis, dass er nicht längere Zeit in irgendeiner geistigen, speziellen, spirituellen Übung oder Enthaltung oder dieser Selbstkasteiung äh, äh, sich befindet, weil da steht geschrieben: er ist hungrig, ja, und ihm wird schon zubereitet. Er wird bald essen. Also können wir festhalten, das war nicht. Ziel von Petrus, aufs Dach zu gehen, um zu beten, um dieses Taborlicht oder dieses geöffnete Himmel zu bekommen oder zu, zu sehen. Wir ähm, sehen, das ist eigentlich eine, eine ganz natürliche, eine ganz alltägliche Situation, die im Leben von Petrus äh, geschieht. Und wir können nochmal hier sehen, dass dieses Ereignis, dieses geöffnete Himmel, was Petrus danach sieht, das bekommt oder das tritt ein, nicht deswegen, weil Paulus bestimmte Rituale oder bestimmte geistige Übungen absolviert hatte. Wir sehen, dass die Initiative, dieses Ereignis oder diese Vision ihm zu geben, ganz allein von Gott kam. Er hat bestimmt, dass in diesem Moment, an diesem Ort, dieser Mensch, diese Vision, diese Vision oder dieses geöffnete Himmel sehen kann und darf. Ähm Was wir also hier erkennen, dass Gott erlaubt, dass einzelnen Menschen etwas zu erleben und diese Erlebnisse haben auch einen ganz speziellen Zweck, die verfolgen ein Ziel. Und Ziel der Verzügung an dieser Stelle war eine sehr wichtige, sehr äh, zentrale Offenbarung, die Jesus an Petrus geschickt hat, die er wo, wo Jesus Petrus was lehren wollte und diese Offenbarung war oder was äh, also Inhalt dieser Offenbarung war, dass die Heiden genauso Teil der Gemeinde der Gemeinde Christi sind. Das war noch nicht klar, das war den Aposteln und der ganzen ersten Gemeinde überhaupt nicht klar. Die gingen davon aus, dass die Juden halten, also bilden die Gemeinde aus und alle, die sich bekehren, müssen zu Judentum sich auch bekehren oder zu Juden werden. Aber hier öffnet Gott, Petrus, seinen Willen und sagt und bekräftigt das, Juden genauso Teil der Gemeinde sind. Und das war sehr wichtig, das war außergewöhnlich wichtig, dass die Gemeinde das versteht. Und deswegen wählt Gott an dieser Stelle auch außergewöhnliche Mittel, um diese Wahrheit auch zu transportieren und auch das zu lehren. Und nirgendwo, nirgendwo sonst sehen wir oder finden wir Petrus vor, der hungert oder betet lange Zeit, um nochmal diesen Zustand der Verzückung zu erleben oder Himmel geöffnet zu sehen. Deswegen können wir auch aus dieser äh, Beschreibung äh, das nicht entnehmen, also nicht äh, diese Begründung für uns nehmen und sagen, okay, Petrus hatte Verzückung, weil und deswegen können und sollen und müssen wir genauso handeln, um auch diese Erlebnisse zu bekommen. Wenn wir noch weiter ausholen, wir haben mit Galaterbrief angefangen, wo, Petrus, wo Paulus von sich spricht, dass er diese Offenbarung Jesu Christi erlebt hatte. Und genau auch Paulus selbst hat oder berichtet aus seinem Leben an anderen Stellen, dass er auch bestimmte oder besondere geistige Erfahrungen hatte. Er berichtet davon, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde. Und da können wir auch schon wieder anfangen zu überlegen und zu denken, hat der Paulus denn nicht gesagt, ahmt, mir, also ahmt mich nach, so wie ich Jesus nachahme? Und wenn Peter, äh, Paulus schon diese Erlebnisse hatte, ist es nicht auch für uns ein Beispiel oder ein Ansporn, genau das Gleiche zu, zu haben oder genau das Gleiche haben zu wollen, erleben zu wollen. Und wiederum, wenn wir denken würden, wenn Paulus genauso denken würde, wie Mystiker das proklamieren, dass diese Erlebnisse, diese geistigen, spirituellen, mystischen Erlebnisse, dieses, das Betrachten Gottes Schau, dieses Betrachten dieses Lichtes, das ist das Wichtigste für ein Christenleben, das ist das, das höchste Ziel. Was würden wir sehen, was würden wir denken, wenn Paulus jetzt auch diese Erlebnisse hatte und wenn er in den Himmel, in den Paradies entrückt wurde und dort war, wie würde er davon berichten, wenn er möchte, dass wir auch das haben, dass wir auch das anstreben? Wie würde er das beschreiben dann? Würde er einfach nur sagen, ich war im Himmel und Schluss. Wenn er möchte, dass wir auch das, das anstreben, er würde dann sicherlich im Detail und farbenreich davon berichten, damit wir auch Lust und Laune bekommen, dass wir auch angestrebt werden, dass wir wirklich dann auch äh, streben, danach das genauso zu haben, das genauso zu bekommen, wie er das hatte. Wenn er denn tatsächlich möchte, dass wir diese Erlebnisse auch in unserem Leben haben. Und jetzt mit dieser Annahme, lasst uns nochmal äh, 2. Korinther, Kapitel 12 lesen, Verse 1 bis 7. Hier erstmal die ersten vier. Hier, genau hier, bereich, äh, beschreibt oder berichtet er, Paulus, von diesen Erlebnissen in seinem Leben. Das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren. Ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem, von dem betroffenen Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Weiter, wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, weil ich, denn ich würde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber, dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich nicht wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, nicht überhebe wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Das ist die Beschreibung. Hier sagt Paulus, hier berichtet Paulus von seinen Erlebnissen, von seinen Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Und wenn wir das lesen, was, welche, welche, was, was, wie fühlt sich das an? Ist er euphorisch? Macht er hier wirklich diese Werbung macht das, macht das genau so, hier geht es lang, macht das und ihr lebt das auch? Ich weiß nicht, wenn ich das lese, bei mir kommt so ein Bild im Kopf, das sehen wir sehr oft, jetzt die letzten Tage, das ist ein Bild eines Labors. Labors und ein Mensch, der einen Ganzkörperanzug hat, komplett vermummt, Hochsicherheit und er hält eine, wie heißt es in der Hand, ein Reagenzglas und er hält es ganz vorsichtig. Das ist nicht so wie ein Mann, der aus, aus Coca-Cola-Werbung, der irgendwie so frei ist und nimmt das und in vollen Zügen genießt das und sagt, oh, wie schön ist dieses, dieses Trank. Nein, er ist ganz vorsichtig. Er zeigt das, aber mit ganz, ganz, ganz viel Vorsicht. Er sagt hier, ich enthalte mich, ich berichte nichts mehr davon, weil das ist, das ist gefährlich, das, das nützt nicht viel. Ich hatte das, aber ja, ich hatte das. Aber bitte, das ist, das ist sehr, sehr etwas sehr Gefährliches. Ihr könnt etwas Falsches denken, das befürchtet er. Deswegen geht er hier extrem vorsichtig mit dieser Information und mit dem, was er erlebt hat hier um. Deswegen an dieser Stelle finden wir keineswegs, dass Paulus uns ermutigt genau die gleichen Schlüsselerlebnisse oder genau die gleichen Erlebnisse anzustreben oder dass er uns in irgendeiner Weise lehrt, dass es möglich oder erstrebenswert ist, sondern er ist sehr vorsichtig und damit und wir sehen gleich warum so als Zwischenbilanz oder als Zwischenfazit können wir sagen was wir bis jetzt durch unsere untersuchung äh, gefunden haben im neuen testament äh, sehen wir und finden wir durchaus einzelne berichte von übernatürlichen äh, jemand würde das wahrscheinlich auch als mystischen erfahrungen oder begebenheiten oder erlebnissen ereignissen äh, die werden dort beschrieben und diese werden sehr sachlich, als historische Ereignisse beschrieben und definiert. Wir sehen, dass die Initiative dabei immer bei Gott lag. Er hat das immer initiiert. Er bestimmte, wer was sehen musste. Und er hatte einen bestimmten Zweck dafür. Und daraus können wir in keinster Weise Ermutigung für uns schließen, für die Praktiken oder Lehren, die Mystik uns äh, anbietet oder die Mystiker, die das praktizieren oder die das lehren. Das ist ein, das, das eine eine Seite, was wir bei unserer biblischen Betrachtung sehen. Wir sehen keine Ermutigung und äh, obwohl wir keine Ermutigung für solche mystischen Praktiken finden, umso mehr und umso eindringlicher finden wir ernsthafte Warnung von solchen Praktiken. Wir werden nicht nur nicht ermutigt, sondern wir werden auch tatsächlich gewarnt davor, vergleichbare oder ähnliche Praktiken zu machen oder dem nachzufolgen. Dafür können wir die kolosser Brief 2, Verse 20 bis 23 aufschlagen. Kolosser 2, Verse 20 bis 23. Hier wird gesagt, Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben, sind, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet, rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in, in selbst gewähltem Gottesdienst. Und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedung, zur Befriedigung des Fleisches dienen. In diesem Abschnitt, in diesen Versen finden wir wesentliche Bestandteile der asketischen oder der mystischen Praxis. Praxis äh, die auch mit diesen asketischen Übungen anheimgehen. gehen. Wenn wir Verse 21 und Verse 23 betrachten, Regeln, strenge Regeln, Beschränkungen, rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht und auch diese scheinbare Demut, Äußerliche, was auf uns wirkt als demütig und Kasteiung des Leibes. Kasteiung, wenn das Wort nicht bekannt ist, dass es sich selbst Leiden hinzufügen, um ein höheres Ziel dadurch erreichen zu wollen. Also Selbstquälerei, sagen wir so. Und wie definiert Paulus diese, Praxis, diese Praktiken? Das finden wir auch in Versen 21, äh, 22. Hier sagt er, das sind Weisungen und Lehren der Menschen sind. Und im Vers 23 definiert er das äh, nochmal, äh, das ist ein selbstgewählter Gottesdienst. Das habe ich jetzt nicht markiert, aber äh, steht dort, Vers 23, das ist ein selbstgewählter Gottesdienst. Das sind menschliche, von Menschen ausgedachten und aufgestellten Regeln. Diese wurden nicht von Gott aufgestellt oder verordnet. Und das bestätigt uns nochmal unsere Aussage, was wir früher auch gemacht haben, dass dieser Weg der Mystik, sich Gott zu nähern, dass es nicht Gottes Weg ist. Gott hat das nicht verordnet. Gott hat diesen Weg nicht bestimmt. <lacht> Und obwohl sie ein sehr ehrenvolles Ziel haben, sie wollen damit nicht Götzendienst betreiben, sie wollen damit Gott dienen. Das ist ein Gottesdienst, aber trotzdem ist er ein selbstgewählter Gottesdienst. Und könnten wir auch die Frage stellen, heiligt denn das Ziel nicht die mitteln wenn sie tatsächlich von ganzem herzen und ganz ernsthaft und ehrlich sind in ihren bestrebungen sie wollen tatsächlich gott dienen damit sie wollen äh, diese opfer gott zu ehre bringen wird denn gott solche bemühungen solche großen opfer denn zurückweisen und äh, missachten wenn ihr vielleicht äh, zu Hause seid und Interesse habt, könnt ihr bei Wikipedia nachschlagen über Selbstkasteiung oder über diese Praktiken, die Mystiker bereit waren, alles auf sich zu nehmen. Was haben sie für Leid erlitten, um diesen äh, eigentlich um Gott zu dienen damit und diese dieses ehrenvolle Ziel zu erreichen, wird denn Gott solche Opfer zurückweisen? Wir sehen das an der Stelle und können das durchaus bejahen. Ja, Gott wird das zurückweisen, weil diese menscherdachte Regeln, dieser selbstgewählte Gottesdienst, das ist wertlos. In Gottes Augen ist es wertlos? Es obliegt uns nicht, also wir dürfen das nicht, unsere eigenen Wege und unsere eigenen Mittel frei zu wählen. Wie können wir denn Gott näher kommen? Dieser Weg, wie wir zu Gott kommen, ist schon bestimmt worden von Gott allein, von Gott selbst. Und dieser Weg ist Jesus. Und das ist die wichtigste Botschaft des Evangeliums. Wir sind ja aus dem Galaterbrief auf dieses Thema gekommen und wenn wir dieses Brief weiterlesen, das ist das wichtigste, das wichtigste Thema, was Paulus in diesem Brief an, an Galater auch verteidigt. Das Evangelium, Evangelium allein, ist die Grundlage für unsere Errettung. Nicht irgendwelche äh, Opfer, die ich selbst aus mir heraus bringen kann, nicht meine eigenen Anstrengungen führen dazu, nicht, dass ich mich selbst verbessern und selbst reinigen kann, so dass ich zur Erlösung oder zu Gottes Nähe komme. Wir werden durch den Glauben an unseren Erlöser Jesus Christus Gerettet. Er ist unser Erlöser. Wir müssen uns nicht selbst noch erlösen, zusätzlich durch unsere Opfer oder durch unser Leiden. Er hat unsere Schuld und unsere Sünden auf sich genommen, auf sich geladen. Er nahm Gottes, Gottes gerechte Zorn auf sich und wie beschrieben steht, dass der Tod der Sünde Lohn ist so ist er auch gestorben. Er hat für uns dieses bezahlt, das, was für Sünde verlangt wurde. Tod ist der Sündelohn und er ist gestorben für uns und auferstanden, damit wir gerechtfertigt werden vor Gott. Das ist Gottes Weg, der uns gegeben ist und wenn wir das missachten, wenn wir sagen, wir möchten aber noch einen anderen Weg gehen, sind wir damit automatisch Gott ungehorsam. Wir missachten seine Befehle, das, was er uns bietet und möchten uns selbst aus unserer Kraft ihm nähern. Und hier steht geschrieben, das ist nutzlos. Wir werden damit nicht Gott näher kommen. Was wir aber noch aus diesem Abschnitt lernen sollen, warum diese Praktiken nicht nur wertlos, sondern auch gefährlich sein können. Das sehen wir wiederum in Vers 23. Hier steht geschrieben, dass diese menschlichen Lehren, diese scheinbare Demut und Kasteiung des Leibes, das hat einen Schein der Weisheit. Das übt eine bestimmte Wirkung auf uns. Wenn wir das sehen, wenn wir diese menschen sehen wenn wir betrachtungen diese diese betrachtungen oder diese praktiken sehen dass diese menschen können uns als na extra geistig als extra gott geweiht vorkommen und diese praxis und das was sie berichten diese extravagante diese außergewöhnliche erfahrungen was sie was sie machen dabei das kann uns als eine besonderheit als etwas ähm, noch Höheres als das, was wir in der Schrift finden können. Das kann uns so vorkommen und das kann diese Wirkung auf uns, also das kann uns anziehen, das kann zu Verführung führen. Deswegen müssen wir uns davor hüten und diese Praktiken richtig und biblisch äh, bewerten. Und... Das hat Paulus für uns hier schon getan. Er sagt, dass diese Praktiken trotz dem, welchen Anschein sie haben nach außen vor Gottes Angesicht, sind sie wertlos. Und hier finden wir noch eine interessante Bemerkung, was Paulus macht. Nämlich äh, äh, behauptet Paulus, dass diese Praktiken, äh, Praktiken, die sind für bestimmte Leute typisch. Und hier trennt er oder sagt er, nennt er zwei Kategorien von Leuten. Es sind einige welche, die der Welt bereits gestorben sind mit Christus. Wir würden sagen, da sind Christen, da sind Gottes Kinder. Und Leute, die noch in der Welt leben. Das sind ungläubige Leute. Und für wen, sagt Paulus, für wen sind diese Praktiken typisch? Die sind typisch nicht für Christen. Für Christen, sagt er, er stellt diese Frage, rhetorische Frage, wenn ihr schon gestorben seid mit Christus für diese Welt, warum haltet ihr euch diese weltlichen Regeln noch, mal, noch, noch, noch weiter ein? Das ist nicht für euch gedacht. Das ist nicht für euch sondern diese Regeln, die sind typisch für die Menschen, die noch in der Welt leben. Und das äh, bestätigt auch unsere äh, Beobachtung, wenn wir äh, unsere, unsere äh, das, was wir in der Welt aktuell sehen tatsächlich, dass äh, solche Praktiken, solche mystischen Regeln, diese asketischen Übungen und das Bestreben, in diese geistliche Welt durchzudringen oder vorzudringen und etwas zu erleben, das finden wir in allen äh, Welt, äh, weltlichen Religionen, die aber auf Selbsterlösung setzen. Und das ist typisch für diese äh, Religionen. Und das soll uns nochmal stark zu denken geben. Dieser Hinweis, dass es nicht für die, die mit Christus gestorben sind, dieser Welt typisch ist, sondern für die Leute dieser Welt. Deswegen lasst uns zu der praktischen Anwendung kommen. Wir können... Oder was können wir aus dieser biblischen Betrachtung für uns ziehen? Welche Lehren oder welche, welchen Nutzen? Wir sollten uns nochmal an die Warnung Jesu erinnern, wo er von der Erntzeit spricht. In Matthäus 24 finden wir dieses, diesen Dialog, wo er mit seinen Jüngern spricht oder Jünger stellen Fragen, er antwortet. 24, Verse 3 und 4 für den Kontext und Vers 11 dann. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger alleine zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der, Welt, der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Hab, Habt Angst, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und Vers 11, und es werden viele falschen Propheten auftreten und werden viele verführen. Sieht, die Jünger fragen nach Anweisungen oder nach Zeichen für die Endzeit und Jesus fängt die Antwort mit einer, mit einer Warnung er fängt mit einer Warnung an und sagt was ihr, worauf ihr in dieser Endzeit worauf ihr achten musst das ist die Verführung ihr werdet massiv verführt oder es werden viele auftreten viele falsche Propheten die versucht werden oder werden versuchen euch zu verführen das ist das Kennzeichen der letzten Zeit und aus den anderen Kennzeichen können wir äh, auch für uns erstmal schließen, dass es für uns sehr relevante Warnung ist. Und als wir gesehen haben, wir haben schon gesehen, dass diese Lehre, der menschliche Lehre, der selbstgewählte Gottesdienst und Demut, diese äußere Erscheinung dieser Lehren, das kann sehr anziehend und sehr verführerisch für uns sein. Deswegen lasst uns wachsam bleiben und wachsam sein und alle diese Erscheinungen biblisch erstmal bewerten und betrachten. Und das ist die Stelle, genau. Und noch eine Stelle aus 2. Korinther, 11, Vers 13, wo geschrieben steht, Ich fürchte aber, es könnte womöglich so wie die Schlange Eva verführt und äh, verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Deswegen lasst, lasst uns nicht durch diese scheinbare Weisheit, durch den äußeren Schein, uns von der Einfalt gegenüber Christus abwenden. Lasst uns Christus festhalten und Evangelium, was uns verkündigt ist, was der einzige und alleine Weg ist, wie wir Gott erneut wiedersehen. Und auch wenn wir jetzt womöglich diese Sehnsucht haben in uns und diese Sehnsucht tragen, wir möchten gerne Jesus wiedersehen, wir möchten diesen, dieses Himmel erleben. Und äh, die Schrift sagt uns, das, wir werden das. Zu seiner Zeit werden wir das erleben, werden wir das sehen. Aber Gott bestimmt die Zeiten. Gott bestimmt, wann was in unserem Leben geschehen soll. Und da, wo wir jetzt noch im Leib hier diese Zeit, diese Zeit unseres Lebens vorbringen, lasst uns mit Geduld darauf warten. Und nicht versuchen, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen und das jetzt schon zu bekommen, was uns für die Zukunft versprochen ist. Amen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Erhabene, der Herrliche, der majestätische Sohn Gottes bist, der auf diese Erde gekommen bist, um uns wirklich den Vater so nah wie möglich zu bringen. Danke dir für dein Evangelium, was deine Aposteln nach dir gepredigt haben, was wir auch jetzt durch deine Schrift, durch die Predigt auch erhalten haben. Danke für den Glauben, dass wir, dass du uns geschenkt hast, dass wir an dich glauben können und diese Zuversicht und äh, Hoffnung, dass durch begründet auf deinem Versprechen, auf, deinen, äh, äh, auf dem, was du in deinem Wort versprichst uns, dass aus diesem Glauben wir gerettet werden. Lass uns festhalten daran und lass uns auch gedenken, deine Warnungen, die du aussprichst, dass diese Endzeit durch Verführung gekennzeichnet wird. Und ähm, lass uns bitte wachsam sein und unser Blick, dass er geschärft ist durch dein Wort, dass wir äh, das wahre, dein Wirken von, den, äh, von dem, was nicht von dir kommt, dass wir es klar unterscheiden können und dass wir dieser Verführung, dieser äh, scheinbarer, dieser Weisheit widerstehen können und der einfalt Christi, dass wir daran, daran festhalten wir bitten dich, hilf uns dabei und führe uns, dass wir irgendwann tatsächlich dein herrliches Licht, dein Angesicht dann mit unseren Augen sehen werden. Wir bitten dich in deinem Namen. <lacht> Amen. den Herrn für sein Wort, das wir heute hören durften und lesen durften und auch für unsere heutige Zeit so wichtig und so wertvoll, wo gezeigt wird, dass wir nicht nur unseren Glauben, aber auch das, woran wir festhalten, an Gott, an sein Wort nicht durch Ereignisse oder Gefühle oder sonstige Dinge hervorheben, sondern dass wir Gottes Wort als unsere feste Grundlage in unserem Leben haben. Dass wir sehen konnten, dass der Apostel, selbst wo er so viel sehen durfte, so viel erleben durfte, eben nicht seine Grundlage auf diesen Dingen hat, auf diesen geistlichen und spirituellen Erlebnissen, sondern dass er fest auf dem Boden bleibt und auf Gottes Wort hört und dem Herrn nachfolgt. Und so sollten auch wir als Jesu Nachfolger sein, dass wir unseren Glauben eben nicht aufgrund von spirituellen Ereignissen oder irgendwelchen anderen übernatürlichen Dingen suchen und uns daran festhalten, sondern das Wort Gottes als tägliche Grundlage verwenden und weil wir wissen dürfen, dass das sein Wort für uns ist, auch wenn er auf übernatürliche Art und Weise wirkt, ist das dennoch nicht an uns, diese Dinge ständig zu suchen, sondern festzuhalten an dem, was uns der Herr hinterlassen hat, sein Wort. Ich möchte euch einladen, dass wir zum Abschluss unseres Gottesdienstes gemeinsam beten. Ich stehe dazu bitte nach Möglichkeit auf und ich schließe ab. Danke, Jesus Christus, auch für dieses Wort. Danke, Herr für die Verse, die wir heute auch betrachten durften und danke Herr auch für die Warnung, dass ein dir gefälliges Leben und ein dir gefälliger Gottesdienst nicht an uns liegt, nicht dass wir mit unseren Fähigkeiten oder Selbstkasteiungen oder anderen Dingen versuchen, dir näher zu kommen oder dir zu gefallen, sondern dass wir durch Gehorsam dir gefallen dürfen und dir uns nahen dürfen, indem wir dein Wort achten und es befolgen und danach leben. So können wir dich erfreuen und dich verherrlichen. So schenkst du uns Gelingen und Segen. Danke, Herr, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass dies nicht von übernatürlichen Dingen abhängig ist, sondern daran, wie wir dein Wort lieben und es befolgen. Hilf uns, Herr, das auch in der kommenden Woche zu tun, in deinem Wort zu verharren, dein Wort gut zu kennen, es zu lieben und es zu befolgen. Im Namen Jesus Christus bitte ich. Amen.